Hallo und herzlich willkommen zu dem Vortrag DataSight jetzt und in Zukunft im Rahmen des jährlichen DataSight Annual Meetings 2022. Das ist ein Vortrag, den unser Geschäftsführer Matthew Bice ähm, vorgetragen hat, vorab aufgenommen hat und dem wir aufgrund der Sprachendiversität innerhalb unseres Teams nun in verschiedenen Sprachen anbieten. Mein Name ist Paul Vierkant, ich bin Outreach Manager bei DataSight und ich habe diese deutsche Version erstellt und möchte sie gerne mit Ihnen teilen. Ja, wie gesagt, geht es um DataSight's äh, jetzigen Stand und auch die Zukunft und wie wir Forschung vernetzen und Wissen identifizieren. Und zunächst einmal möchte ich erstmal beginnen mit dem Ziel oder warum wir das alles hier überhaupt machen bei DataSight. Und wie gesagt... Die Vision von DataSite ist es, Forschung zu vernetzen und Wissen zu identifizieren und das äh, schon seit einer geraumen Zeit. DataSite ist eine gemeinschaftsgeführte Organisation, sozusagen community-basiert und community-led, ähm, die seit der Gründung 2009 ähm, allen Wissenschaftsorganisationen der Welt zur Teilnahme offen steht. Die können Mitglieder werden in verschiedenen Mitgliedsarten äh, und Unterschiedliche Einrichtungen wie Forschungsförderer oder andere wissenschaftliche Einrichtungen ähm, können Mitglied werden und derer haben wir circa über circa 50 Länder, äh, Mitglieder aus 50 Ländern ähm, bei uns versammelt und die alle dasselbe Ziel haben, nämlich das erstellen und finden und zitieren, verbinden und nutzen von Forschungsoutput und Forschungsressourcen zu verbessern und das geht auch nur, weil wir eine offene Infrastruktur sind und darstellen, die auf eben diesem gemeinschaftlichen Ansatz basiert. Und die Infrastruktur wiederum, beziehungsweise unsere Organisation an sich, basiert auch auf etwas, nämlich Werten, in derer wir vier Stück, vier Schlüsselwerte haben für uns. Das erste ist zunächst einmal Verlässlichkeit. Ein Dienst muss verlässlich sein. Für die Mitglieder, die sich darauf verlassen, vor allem wenn es darum geht, dass dauerhafter Zugriff gewährleistet sein muss. Und deswegen entwickeln wir ähm, zuverlässige Dienste, für persistente Identifikatoren, sogenannte PIDs. Und ähm, ja, als zweitesten damit Hand in Hand geht auch die Transparenz. Das heißt, wir machen, wir haben transparente Entscheidungen innerhalb unserer Gremien, unserer Struktur und aber auch äh, Entscheidungsprozesse werden ähm, transparent dargestellt. Und das ähm, tun wir offen und auch mit der Community zusammen. Das heißt, über verschiedene ähm, äh, Steering Groups oder Expert Groups wird oder auch die Metadata Working Group werden transparent Entscheidungen äh, gemeinsam mit der Community gefällt. Dann haben wir natürlich, und das ist auch damit verwoben eng, das Vertrauen, dass wir ein vertrauenswertiger Partner sein wollen für unsere Mitglieder, aber auch andere Stakeholder in der Community, weil ohne dieses Vertrauen ähm, können wir können wir nicht den Dienst anbieten als offene Infrastruktur, den wir haben. Und darüber hinaus, weil wir eben eine globale ähm, Forschungs-, äh, offene Infrastrukturbetreiber sind, ähm, begrüßen wir es sehr und schätzen die Diversität von allen ähm, Teilen der der Erde, um, um Input möglichst aus vielen verschiedenen Communities zu bekommen. Und da wären wir auch schon beim, beim nächsten Punkt, dass es ein Ungleichgewicht bei der Finanzierung von Forschung gibt, das äh, sichtbar wird in diesen beiden Schauzahlen oder äh, Kennzahlen des UNESCO Science Reports, bei dem ja zum einen eben klar wird, dass 80 Prozent immer noch weniger als ein Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts äh, auf Forschung verwenden und zudem 93 Prozent der globalen Forschungsausgaben von äh, den G20-Staaten gewährleistet wird. Und diese beiden Zahlen machen sichtbar, dass, dass es ein Ungleichgewicht gibt, dem wir entgegenarbeiten wollen, dass wir dafür stehen, dass Forschung ähm, sozusagen, wenn Einrichtungen ke keine Finanzierung dafür haben oder nicht die inf technische Infrastruktur dafür haben, dass sie trotzdem an dieser Forschung partizipieren können, ähm, eben durch offen, offen, offene Infrastrukturen wie die von DataSide. Und diese Infrastrukturen, die sind mitunter nicht, nicht, also die sollen ja nachhaltig sein, aber trotzdem können sie auch sehr komplex und verwirrend sein, wie dieses Schaubild das, äh, eines Autobahnkreuzes darstellt, dass es wirklich schwierig sein kann, den Nutzen auch, und auch die, ähm, die Strukturen zu verstehen. Ähm, aber wenn die, wenn wir uns auf die verschiedenen Interessengruppen konzentrieren und auch ähm, zeigen können, dass die verschiedenen Dienstleistungen, äh, die wir anbieten, dass das etwas ist, was uns allen als Wissenschaftsgemeinschaft voranbringt, dann äh, sind wir da schon einen Schritt weiter. Und das können wir, und das müssen wir gemeinsam machen. Das heißt, das können wir nicht nur als Datasite machen, sondern wir müssen ähm, unsere, unsere Stakeholder zusammen an einen Tisch bringen. Und damit dann das gemeinsame Ziel der, der offenen Wissenschaft erarbeiten. Und damit werden wir auch bei der Rolle, die wir haben, das heißt, obwohl es eine gemeinschaftliche Anstrengung ist, sehen wir, dass wir als offene Infrastruktur diese offene Forschung ermöglichen müssen. Und das auch eben nicht nur durch die Infrastruktur an sich, sondern auch die, durch die Schnittstellen. Die wir das äh, die wir anbieten und das das so möglich wie, also so einfach wie möglich zu machen und darüber auch äh, dann das ermöglichen, dass, dass, es, äh, dass die Forschung offen wird. Andersherum muss aber auch von oben her, sprich über Policies und Vorgaben dieser Wandel, dieser kulturelle Wandel hin zur offenen Wissenschaft ähm, ja, vorgeschrieben werden, sodass von beiden Seiten, also vom Bottom-Up und Top-Down, zusammen diese, diese offene Wissenschaft ermöglicht wird. Und der Fokus auf, liegt auf offen ähm, deshalb, weil sozusagen keine, eine, nur, nur Wissenschaft ist eine gute Wissenschaft, wenn sie offen ist. Das heißt, alle Komponenten darin offen äh, ähm, sind. Das heißt, die, die Forschungsdaten so weit wie möglich offen ähm, bereitgestellt werden. Der Zugang zu den wissenschaftlichen, die wissenschaftlichen Publikationen offen dargestellt wird, aber auch die Infrastrukturen, die dahinter stehen, auch offen ähm, betrieben werden. Und das äh, gestaltet eben Forschung effizienter und zu, zuverlässiger und lässt uns überhaupt als Gesellschaft auf unsere großen Herausforderungen reagieren. Und dass das nicht nur, klein, nicht nur nicht nur im Großen Ganzen gilt, sondern auch eben für die einzelnen Teile des Research Life Cycle. Das, das ist uns ein wichtiges Anliegen, da wir dann erkennen können, in gewissen Schritten des Research Lifecycle ähm, muss, muss die Reproduzierbarkeit ermöglicht werden und auch die wissenschaftliche Dokumentation verbessert werden. Und deswegen ist, ist eine ist Open Access, also der, der freie äh, Zugang zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, dass das ist eines unserer Fokus, Fokusse und aber auch eben um die Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit äh, der Ergebnisse ähm, zu verbessern und auch deren ähm, Kommunikation zu erleichtern. Und das ist derzeit nicht wirklich der Fall, weil wir uns den, wenn wir uns den Research Lifecycle angucken, sehen wir, dass zuvor die, ähm, die wissenschaftliche Publikation in Form eines Forschungsartikels das einzige ist, was sozusagen. Am Ende dabei rauskommt, aber dass die ganzen anderen Schritte, die dieses ähm, Forschungslebenszyklus ähm, gar nicht dargestellt, dokumentiert oder irgendwie ähm, offen und transparent äh, gemacht werden. Und das können wir auch nur angehen, diese Herausforderung ähm, als Gemeinschaft. Das heißt nicht nur als Data Site, sondern auch und auch nicht nur als für offene Infrastrukturen. Ähm, insgesamt, sondern mit, de, mit den Forschenden und mit den Forschungsorganisationen gemeinsam. Und wie funktioniert das? Das heißt, hier möchte ich gerne mal ein Beispiel zwei historischer äh, Dörfer aus Japan äh, äh, heranziehen, die das Be Beispiel der oder ja, beispielhaft dafür stehen, was eine Community of Practice ist. Das heißt, in, die, in diesen beiden Dörfern, die UNESCO-Welterbe, die zum UNESCO-Welterbe zählen, die haben jedes Jahr, kommen sie zusammen und jede Person oder jede Partei da drin spielt eine spezielle Rolle, um sich dem langfristigen und nachhaltigen Fortbestand der beiden Dörfer zu widmen. Und dafür kommen sie jährlich einmal zusammen. Und so in diesem Sinne kann man auch unser Data-Site Annual Member Meeting sehen. und Aber auch im Großen und Ganzen das Ziel, oder die Umsetzung der, von Open Science oder Open Research im, im, Ges, im Gesamten durch die verschiedenen äh, Akteure der, ähm, der Wissenschaftslandschaft. Und von dieser Community, die ich eben erwähnt habe, möchte ich mal zu unserer Community kommen, ähm, die sich in Zahlen so ausdrückt, dass wir 2280 Mitglieder haben, weltweit in, in 50 Ländern, mit äh, über 1200 Organisationen, die dann aber auch insgesamt 2000, über 2700 Repositorien haben, in denen dann wiederum über 36 Millionen DOIs registriert sind. Und das ähm, weg von diesen praktischen Zahlen hin zu dem, was wir ähm, bei uns, bei der das halt im letzten Jahr. Ähm, in einer Konsolation ja, erarbeitet haben, nämlich äh, eine strategische Ausrichtung für die nächsten drei Jahre. Ähm, das heißt, wenn Sie sich das Schaubild anschauen, dann haben wir oben unsere, unser Ziel quasi. Das, das ist unsere Vision. Darunter die quasi die ähm, ja unsere Kernmessage, Kern, ähm, die wir haben oder die Mission, die wir haben, getragen von den drei Säulen. Die, zu denen ich gleich noch äh, näher kommen werde. Und diese wiederum basieren auf den schon von mir erwähnten Werten bzw. unserer Infrastruktur. Und jetzt will ich ein bisschen auf, äh, im Detail auf die verschiedenen Säulen eingehen. Und das erste wäre die Bereitstellung einfacher, effizienter und schneller Dienstleistungen, um die Community-Bedürfnisse zu erfüllen. Und wie genau sieht es aus? Das heißt, wir haben. Wir möchten gerne das, was wir ähm, auch leisten innerhalb dieses Dreijahresplans, auch ähm, sozusagen überprüfen, inwieweit wir diesen auch erfüllen. Deswegen ist es, ist das Monitoring dieser, quasi unserer Effektivität ähm, sehr wichtig und das eben in ähm, operationalisierbaren ähm, Kennzahlen. Wir haben um das alles, um unser Team effizienter aufzustellen und auch besser auf die Community-Bedürfnisse eingehen zu können, haben wir unser Team in äh, funktionalen Teams aufgeteilt und ähm, koordinieren die, damit wir eben besser auf, auf die verschiedenen Stakeholder in der Community eingehen können. Und darüber hinaus verbessern wir auch oder vereinfachen wir einfach äh, vereinfachen wir die, ähm, die Nutzung unserer Dienste. Und Plattformen, indem wir sie konsolidieren und darauf fokussieren, was wir als Kerndienste haben. Und darüber hinaus, und das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Aspekt, ist die Stärkung der Beziehung zwischen der der Working Group und den Datasite-Mitgliedern, weil nur ein Standard sich so zum, also immer noch Standard bleiben kann, wenn er sich in regelmäßigen Abständen mit, mit der Community ähm, abstimmt. Und jetzt gucken wir mal an, was der Standteil ist. Wir haben äh, eben bereits einmal eine jährliche Evaluierung äh, der, der Ziele ähm, und Prozesse für uns durchgegangen. Das machen wir natürlich iterativ jedes Jahr, also in den kommenden beiden Jahren ebenfalls. Und wir entwickeln weiterhin ähm, die Prioritätsindikatoren, äh, äh, nach denen wir das überprüfen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das quasi in Zahlen aussieht, wir haben eine jährliche, sozusagen jährliche oder Jahresziele, Annual Vision sozusagen und da können wir sehen und, und da wird definiert, was wir in diesem Jahr erreichen wollen. Da sehen wir, dass wir natürlich in den zwei ähm, Säulen, also Säulen 2 und 3 noch eine Menge ähm, zu, zu schaffen haben, das werden wir aber auch in diesem Jahr noch alles ähm, angehen und ähm, wenn wir uns dann nochmal anschauen, weil diese, diese erste Säule eben um die Metrik und, uh, Metriken geht und auch die, die Bewertung und Evaluation unserer, unserer Organisation. Können wir uns mal anschauen, was, die, ähm, was der, das Wachstum der, Reposit der Zahl der Repositorien und auch der, in Relation zu den, zu den Ausgaben pro Repositorien angeht. Das heißt, diese beiden Kurven oder beiden Balkendiagramme zeigen sehr gut, dass wir eine wachsende Community oder ja eine wachsende Mitgliederzahl haben oder beziehungsweise Repositorienzahl, dass aber gleichzeitig auch die Ausgaben pro Repositorien sinken. Das heißt, unser Ansatz, unsere Struktur und auch unser fee model funktionieren ähm, so gut, dass sie dass unsere Organisation skaliert. Das heißt, dass sie wachsen kann und auch in Zukunft dafür gut aufgestellt ist. Bei der zweiten Säule handelt es sich, ähm, also ist das Schlagwort quasi Metadaten, dass wir Metadaten ähm, und deren und die für die Dokumentation von Forschung verbessern müssen. Das heißt, derzeit gibt es ähm, ein, ist die Metadatenlage zu gering, als dass sie, oder es wird nicht das gesamte Potenzial von, von Metadaten, äh, das, derzeit das halt Metadatenschemas ausgeschöpft. Und das, dessen wollen wir uns annehmen. Das heißt, hier das Schlagwort Verbesserung der Metadatenqualität im Sinne von also Vollständigkeit der Metadaten, wie wir da zum Mitgliederinput kommen. Wir erarbeiten derzeit die nächste Schemaversion. Es sind Verbesserungen der relationellen Metadaten innerhalb des prd graphen in Arbeit, sowie Dashboards und Visualisierung. Darüber hinaus ähm, wollen wir bessere äh, Möglichkeiten für unsere Mitglieder äh, zu Statistiken, Metriken und Nutzungsprotokollen bereitstellen ähm, und aber auch eben, das ist auch ein wichtiger Bestandteil ähm, von, von FAIR, der FAIR-Prinzipien, ähm, dass, dass Metadaten vorhanden sind und diese, diese Implementierung der Fairness äh, unterstützen wir mit eben einer verbesserten Metadatenqualität und aber auch mit, ähm, ja, mit der, mit der Optimierung von, von Arbeitsabläufen äh, oder Fair-Arbeitsabläufen Arbeit, ähm, im Rahmen von Projekten. Darüber hinaus wollen wir einfach auch unsere ähm, Discovery-Lösungen, zum Beispiel wie das hat commons verbessern. Und das ähm, haben wir schon durch verschiedene, ähm, ähm, oder diesen, diese, diese Herausforderung geben wir durch verschiedene Schritte voran. Das heißt, wir haben Pro Projekte zum Beispiel äh, in, mit der Community, wie ähm, das, also einerseits äh, Fair Workflows, in dem wir, in dem eben von Anfang bis Ende die, die Fairness von Metadaten erfasst wird. Dann haben wir, ähm, arbeiten wir, wie gesagt, an, ähm, an der ja, Konsolidierung und Verfeinerung der Use Cases für unsere Mitglieder und aber auch an der eine Entwicklung von Analyse-Services für diese Use-Cases. Ähm, dann kommen wir zu den Metriken, die, die wir dafür entwickelt haben. Das heißt, wir können uns hier mal anschauen, ähm, welche, welche Metadaten im, im Besonderen jetzt hier die Related Identifiers, also die damit verknüpften Identifikatoren äh, vorhanden sind. Und wenn wir uns die Jahre 19, 2019 bis 2020 22 anschauen, ist, dass äh, in, im, in diesem Jahr ein sehr hoher Anteil und ein sehr begrüßenswerter Anteil schon auch an Related äh, Identifiers hat. Solche Related Identifiers werden sowas wie Raw IDs für Organisation oder Grant IDs eben für, für, ähm, für Grants. Und dann haben wir eine als andere Kennzahl zum Beispiel äh, überhaupt die, die, die prozentuelle Anzahl von DUIs, die mit, ähm, mit Persistent Identifiers, die ich eben genannt habe, in, in Metadaten vorhanden sind. Das sind, äh, ist eben auch eine steigende Anzahl. Und als letzte Kennzahl in die, auf dieser Folie möchte ich Ihnen nochmal zeigen, wie stark in den letzten drei Jahren die ähm, die Anzahl der, der Gesamt-DOIs gewachsen ist also fast eine Verdopplung von 2019, äh, 20 Millionen damals auf äh, Juli diesen Jahres ähm, mit 36 Millionen. Und aber auch die monatlichen ähm, Auflösungen, das heißt also so Aufrufe quasi, ähm, dass die sich ähm, fast verf ja verfünffacht haben von 8 auf 40 Millionen. Und das zeigt eigentlich ähm, als Kennzahl die ähm, Aufrufe, pro DOI im Durchschnitt, dass die ähm, sehr erfreulich sind, dass die Nutzung von DOIs auch sichtbar wird in, in dieser Kennzahl. Als letzte und dritte Säule haben wir die Identifizierung und Verknüpfung sämtlicher wissenschaftlicher Ressourcentypen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur ähm, die klassischen, wie in unserem Namen auch stehend, äh, Forschungsdaten, sondern wir haben mit neuen ähm, Ressourcentypen, die entweder textuell basiert sind, aber auch Datenmanagementpläne umfassen oder Software oder auch ähm, Samples. Ähm, das, das, das meinen wir mit äh, sozusagen das Spektrum der, der Ressourcentypen zu erweitern und das auch gegenüber unserer äh, Community zu kommunizieren, welche Positionen wir als DataSite dort haben. Und das ähm, tun wir in, äh, sowohl in der Community Engagement Steering Group, aber auch in den Expertengruppen in den Regionalen, die wir über die verschiedenen Kontinente verteilt haben, um uns ähm, mit der Community abzustimmen und auch da auf die Community eingehen zu können. Und diese ja dieses ähm, ja, Wachstum wollen wir, also die, wir unterstützen auch das Wachstum dieser Communities ähm, of Practice für Identifier. Das heißt, wir haben, wir sind, an, wir sind äh, nicht nur engagiert für die DOIs, die wir ähm, für die genannten Ressourcentypen bereitstellen, sondern wir ähm, durch Partnerschaften mit, der, mit IGSN zum Beispiel können können Samples äh, ebenfalls DUIs ähm, ähm, bekommen und auch und auch da wollen wir eben diese Community of Practice stärken beziehungsweise sind wir bei Raw ebenfalls aktiv als als ähm, als Partner von, von Raw um PIDs für Organisationen zu fördern dann sind wir natürlich ähm, daran interessiert, das auch zu kommunizieren, dass wir ein vertrauenswürdiger ähm, Registrierungsdienst für alle Forschungsergebnisse sind und äh, das zählt eben wieder für die die verschiedenen ähm, Forschungs oder Resource Types, die ich gerade genannt habe. Im, Im Speziellen werden wir uns in in den im kommenden Jahr auch auf IGSN für die äh, Geo Samples konzentrieren und darüber hinaus wollen wir noch unsere ähm, relationalen Metadaten ähm, verbessern und das aber nicht nur alleine, weil es ist, wie gesagt, eine Gemeinschaftsanstrengung und dadurch den Nachweis, also quasi den, wie groß der Impact ähm, von Forschung ist. Impact das ist natürlich immer ein schwieriges Wort, aber trotzdem sagen, welche, welchen äh, Einfluss hat, hat, die, ähm, haben, ja, hat die Forschung auf, auf andere Forschung. Und das natürlich woll, müssen wir und wollen wir durch die verschiedenen Maßnahmen Stetig tun und das, dafür bedau, bedarf es eben einer, ähm, ja, Identifizierung von Bedarfen oder Desideraten, die innerhalb der Community bestehen. Und das passiert eben in dem Austausch, in der Kommunikation mit der Community. Und das ähm, tun wir in verschiedenen, in verschiedenerlei Hinsicht. Wir haben zum einen, ähm, was die Kommunikation angeht, unsere, unsere, ein Stakeholder-Mapping betrieben. Wir haben die Kommunikationsstrategie ähm, von Datasite halt, äh, verfeinert und ja angefangen ähm, damit noch weiter, unsere Rolle als PID-Dienstleister äh, innerhalb der Community zu zu kommunizieren. Wir haben mit IGSN angefangen, den den Transfer von von IGSN zu äh, IGSN ja, zu persistenten doi basierten IGs, NIDs zu zu gehen. Aber wir haben noch eine Menge ähm, vor uns, was die Verbesserung der Metadaten angeht. Da sind wir in, in verschiedenen Projekten ähm, involviert, diese Metadaten zu verbessern. Aber das äh, hängt nach wie vor aber auch mit, mit unserer Community an sich äh, zusammen. Und wir ähm, sind dran, diese ähm, an, an sozusagen die Priorisierung der verschiedenen ähm, Aspekte von, von zum Beispiel Metadatenoptimierung ähm, oder Verbesserung der Metadaten dran und diese diese Innovation auch in die Landschaft der PRD-Dienste reinzutragen. Und wenn wir uns das jetzt ähm, als eine Kennzahl hier zum Beispiel anschauen, ähm, wäre in diesem Fall, welche welche Arten von, von Resource-Types werden werden, werden registriert und da haben wir das sozusagen unser Kerngeschäft, mit dem wir auch gestartet sind. Das sind ja natürlich die, die, ähm, die Datensets und dass diese drei, diese sechs äh, Resource Types machen 86 Prozent der, der DOIs aus. Und davon ist halt eben ein sehr großer Teil, diese Forschungsdaten. Texte als äh, sozusagen soll, als, als Resource Type an sich ist auch stark gewachsen in den letzten Jahren, letzten Jahr, nicht zu, zuletzt auch durch ähm, so große Player wie, wie Archive, die der, der, der, der Site community äh, beigetreten sind, äh, auch im, im Preprint-Bereich. Ähm, trotzdem sehen wir auch Wachstum im, in den anderen ähm, Resource-Types wie ähm, Physi Physical Object und dergleichen. Und deswegen hm möchte ich nochmal sozusagen darauf zurückkommen, wie wir gemeinsam als, als Community diese, unsere offene Infrastruktur und als offene Infrastrukturdienste unser Ziel erreichen, ähm, nämlich was wir tun. Das heißt, wir als DataSite bei, bei Data können Sie ähm, DUIs registrieren und, und die dazugehörigen Metadaten registrieren und damit die Auffindbarkeit und Wiederverwendung ihrer ähm, Forschung und der dazugehörigen Ressourcen verbessern. Das heißt, die, die Registrierung und Pflege von DOI-Metadaten ist mit unseren Services möglich, ähm, sowohl ähm, Content Negotiation, beziehungsweise Link Checking und aber auch die, die Bereitstellung der, der Metadaten zu den DOIs ähm, über öffentliche APIs an, an Dritte, sodass diese von anderen Datenbanken und ähm, Internetquellen genutzt, nachgenutzt und äh, wieder verbreitet werden kann. Ähm, wir unterstützen unsere Community und unsere Mitglieder durch beide Umsetzung von Best Practices, äh, indem wir einfache Schnittstellen äh, und Dienste bereitstellen, aber auch durch ein engagiertes Support-Team, das jederzeit ähm, für Anfragen bereitsteht. Und diese auch, ähm, die sind auch begegnet mit der äh, Dokumentation von Best Practices, aber auch, dass wir den ja, einen auch koordinierten Erfahrungsaustausch äh, bieten in verschiedenen Formaten. Das heißt, äh, sowohl äh, sozusagen eins zu eins, aber auch bei regelmäßigen Formaten wie der Datasite Open Hours oder dem Datasite Annual Member Meeting oder äh, auch anderen In-Person-Events. Ähm, und natürlich auch, das äh, eines unserer Hauptprodukte eben des äh, derzeit das halt Metadatenschemas dass wir das zusammen mit der Community weiterentwickeln. Derzeit von der, äh, wird an der Version 4.5 in einem Request-Verkommens gearbeitet. Und das, was Sie mit den, mit den ersten beiden ähm, von mir hier zu sehenden Schaubildern machen können, ist am Ende doch das, ähm, nämlich, dass die Forschung und auch der Impact der Forschung nachvollziehbar wird das Grenz also international grenzüberschreitend und aber auch Domänenübergreifend und dafür stellen wir Dashboards und Analysetools be bereit und ähm, hier kommen auch nochmal die Harvesting-Dienste äh, mit rein beziehungsweise können über ähm, die Graph-API und relationale Datenbanken kann der Impact sichtbar gemacht werden und wie das dann in unseren Services aussieht. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Das eine ist unser Discovery-System, Datasite Commons, wo verschiedene PIDs äh, eingebunden sind von äh, Datasite, Crossref, Orchid und RAW und aber auch jetzt äh, seit neuestem aus die, die äh, Datenbank von RED3 Data, über die Sie dann auch die Repositorien erreichen können. Und auf der rechten Seite sehen Sie den PID-Graph, der eben diese, diese links genannten ähm, offenen Infrastrukturen abbildet und also eben ihre Metadaten. Da können Sie so sich ein Bild machen, welche ähm, PIDs mit welchen anderen Ressourcen verknüpft sind und in, in, über welchen, welche Größenordnung wir hier auch reden. Und das ist, äh, um da zurückzukommen, ein, ein, ein, wie unsere Praxis aussieht, das ist ein Community-Ansatz. Das heißt, wenn wir die das Ziel der offenen, der offenen Wissenschaft umsetzen wollen, dann ähm, verbindet es uns mit, natürlich mit vielen anderen ähm, Akteuren innerhalb der Community, aber wir können es auch nur gemeinsam schaffen. Das heißt, ähm, wenn wir das kollektiv machen, dann können wir auch diesen Kulturwandel hin zu, ähm, hin zu Open Science schaffen. Und das eben wäre, wenn wir diesen Community-of-Communities-Ansatz den ich vorhin versucht habe, mit den, ähm, mit den beiden japanischen Dörfern zu illustrieren, auch Folgen. Und deshalb nochmal der Aufruf für uns, dass die Zukunft bei uns auch nur, ähm, nur daran liegen kann, dass wir das ähm, gemeinsam schaffen. Und dafür möchte ich auch nochmal zurückkommen zu, der, zu der, ähm, unserem äh, strategischen Plan bei der das heißt. Halt. Und dafür würde mich interessieren wenn Sie das Feedback uns geben könnten, wie Sie, ähm, welchen Blick Sie auf Datasite haben, In, insofern als dass ähm, Sie die Umsetzung der im strategischen Plan ähm, aufgelegten Ziele äh, und auch das Tempo, wie wir da hinkommen, ähm, sehen und welche Prioritäten ähm, dort angegangen werden sollten. Ähm, und aber auch, ja, welche was es überhaupt für Sie bedeutet, bei Datasite Mitglied zu sein. Dafür können Sie hier den eingeblendeten QR-Code scannen und äh, uns dann über Menti dazu Feedback geben. Und uns freut es natürlich, wenn nicht nur Datasite-Mitglieder ähm, dort ähm, teilnehmen, sondern auch die gesamte Datasite-Gemeinschaft, wenn Sie das auch über Twitter teilen möchten, unter den äh, angezeigten Hashtags. Und an dieser Stelle möchte ich mich nicht nur bei Ihnen als ZuschauerInnen bedanken, sondern auch bei allen Datasite-Mitgliedern, die uns als äh, Einrichtung oder Organisation unterstützen und uns als Community zu dem machen, was wir sind, nämlich eine offene Infrastruktur, die Open Science ermöglicht. Im Namen von Matthew Bice ähm, und auch im gesamten Team von Datasite bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche ein schönes und erfolgreiches Jahr 2023, dass wir dann nach diesem Member-Meeting begehen. Danke.